Gründe für den massiven Flüchtlingsstrom eine Tragödie aus himmlisch-göttlicher Sicht. Botschaftsthemen Warum es dem Gottesgeist über Künder bisher nicht möglich war, die geistig offenen Menschen rechtzeitig vor massiven Bedrohungen aus dem Diesseits und Jenseits zu warnen oder ihnen ausführliche selbstschützende Hinweise zu geben. Warum viele inkarnierte himmlische Heilsplanwesen in dieser irdischen Endzeit scheiterten, geistig weiterzureifen um ihre Künderaufgabe zu erfüllen. Der Gottesgeist schildert den geistigen Reifeprozess des jetzigen Künders. Einige wichtige göttliche Kriterien zum Selbstschutz für himmlische Künder, Heiler und Menschen, die eine Botschaftskorrektur durchführen. Warum der technische Fortschritt zur schnelleren geistigen Entwicklung der Menschen einerseits nützlich ist, jedoch andererseits ihr seelisch-menschliches Bewusstsein in kurzer Zeit mit himmlisch fernen Speicherungen sehr belasten kann. Warum religiös gebundene inkarnierte Seelen zu spät erkennen, dass ihr menschliches Leben ein Druckschluss war. Wie sich manche geistig höher entwickelte Seele bemerkbar macht, wenn ihr Mensch nicht die gewünschte Lebensweise führt. Was geistig und physisch geschehen kann, wenn der geistig gut orientierte Mensch trotz besseren Wissens seine negative Lebensweise nicht ändern will. Was aus himmlischer Sicht tatsächlich geschieht. Wenn Menschen mit einem zu großen Bewusstseinsunterschied zusammenleben und Kinder zeugen. Welche negative Auswirkungen ein Mensch mit der ernsten himmlischen Rückkehrabsicht erlebt, wenn er sich zu sehr mit schlimmen Weltereignissen befasst. Auf welche Art und Weise es den finsteren erdgebundenen Seelen in dieser Welt gelingt, große Mengen Negativenergien zu erhalten. Warum innere Menschen gegen Asylsuchende keine negativen Gedanken haben sollten. Auswirkungen des großen Flüchtlingsstroms in europäischen Ländern aus himmlischer Sicht. Warum höhere Volkskulturen mit einer edlen Lebensweise immer wieder einen Niedergang erlebten. Am Ende der Botschaft ein Dank des Gottesgeistes an alle herzlichen Menschen, die seine himmlischen Botschaften in Schriftform und vertonten Videoaufzeichnungen vielen geistig suchenden Menschen anbieten. Die himmlische Liebe im Ich bin verströmt sich wieder aus meiner größten himmlisch-göttlichen Urzentralsonne zu dir dem himmlischen Künder und über deinen hochschwingenden Seelenlebenskern weiter zu allen irdischen Lebensformen, so sie auf die Liebeströme aus meinem Herzen ausgerichtet sind. So begrüßt dich nun mein universell freier Liebegeist nach einer zeitlich selbstbestimmten Botschaftsaufnahmepause, die dir und jedem anderen Künder jederzeit zusteht, weil ihr in aller Ewigkeit freie kosmische Wesen seid. Mein Liebegeist begrüßt ebenso alle geistig interessierten Leser und auch Hörer der vertonten Videoaufzeichnungen meiner himmlischen Liebetröpfchen-Mitteilungen. Du hast mir, dem universellen Liebegeist, heute das Offenbarungsthema frei überlassen, weil du schon länger von deiner inneren Seele deutlich erfüllt hast, dass ich mich über ein ernstes Thema mitteilen möchte. Das hast du richtig in deinem Bewusstsein vernommen. Wahrlich! Die Menschen leben in einer besorgniserregenden Weltsituation, Nur weltweit verheerende Unwetterkatastrophen, fürchterliche kriegerische Auseinandersetzungen und Revolutionen in von Herrschern regierten Ländern zunehmen, wodurch unzählige Menschen ihr physisches Leben verlieren oder unsagbares menschlich-seelisches Herzensleid erleben. Die meisten Menschen können nicht verstehen, Warum in dieser Welt solche entsetzlichen Geschehnisse und erbarmungslosen Zustände unter den Menschen kein Ende nehmen. Sie sehnen sich nach Frieden und einem angst- und sorgenfreien glücklichen Leben, doch leider erleben sie diese von Herzen ersehnten irdischen Phasen immer nur kurz. In dieser irdischen Zeit sind viele geistig ausgerichtete Menschen aufgrund der vielen Attentate und Anschläge, die verheerende Zerstörungen angerichtet haben wodurch sehr viele Menschen schwer verletzt wurden oder auch viele ihr physisches Leben verloren, sehr besorgt und erbitten meine Weisungen zu ihrem Schutz, weil sie deutlich spüren, dass ihre äußere Sicherheit zunehmend schwindet, da immer mehr von den finsteren Seelen besetzte Menschen öfter größeres Unheil unter der Bevölkerung anrichten. Sie sind nicht nur besorgt um ihr gegenwärtiges Leben und das ihrer Familie, sondern auch um ihre Lebensexistenz in der Zukunft. Sie möchten sich geistig weiterentwickeln, doch sie wissen nicht, wie lange ihnen dies noch in ihrem Land und in ihrer Umgebung möglich sein wird, ohne dass sie sich fürchten müssen, eines Tages auf der Straße oder sonst wo einem vom religiösen Wahn getriebenen Menschen mit schlimmen Absichten zu begegnen. Dazu könnte ich euch schon viele wichtige Ratschläge, weitsichtige Weisungen und Warnungen zu eurem Schutz offenbaren, doch das ist meinem Liebegeist über den Künder nicht möglich. Mein Liebegeist fühlt sich in den Künder hinein und weiß genau, ob es ihm zeitlich, physisch und auch schwingungsmäßig möglich ist, mein Liebewort dafür länger aufzunehmen. Meistens ist mir das nicht möglich, weil der Künder zu seiner himmlischen Aufgabe auch noch viel Zeit für seinen gewohnten Tagesablauf benötigt. Deshalb bitte ich euch, dem Künder gegenüber Verständnis aufzubringen, wenn es ihm nicht gelingt meine an euch innere Menschen gerichtete Bildersprache in vielen Facetten aufzunehmen. Er hat in seinem Leben wirklich alles versucht, damit mein Liebegeist euch durch ihn viele tiefgründige Liebetröpfchen mit himmlischen Weisheiten und Gesetzmäßigkeiten anbieten konnte. Ich würde euch herzlich gerne jede eurer Fragen beantworten, doch das ist mir in dieser gegensätzlichen Fallwelt nicht möglich. Ich verstehe euch und weiß, wie schwierig es für euch ist, tiefgründige geistige Informationen zu finden, die euch in dieser von vielen Unwahrheiten und Täuschungen geprägten Welt nützlich wären, um aus einer geistig höheren Sicht manches noch unerklärlicher umfassender und klarer verstehen zu können. Doch habt bitte Geduld, denn einmal kommt für jeden himmlischen Heimkehrer die kosmische Zeit. Wo ich euch jede Frage aus meinem größten himmlischen Wissensspeicher des Ich Bin präzise in der Bildersprache beantworten werde und ihr gleich den tiefgründigen Sinn darin versteht. Ich tröste euch jetzt, weil ich im Voraus weiß, dass ihr diese Möglichkeit der kosmischen Bildmitteilung bald wieder wahrnehmen werdet. Wahrlich, in jeder irdischen Zeitepoche übergaben mir innere Menschen die sich durch die geistige Verfeinerung ihres Wesens weitgehend beständig auf dem himmlischen Rückweg befanden, im Herzensgebiet verschiedene Fragen, die ich ihnen aber nicht direkt beantworten konnte, weil sie die hohe Lichtschwingung meines Liebegeistes noch nicht aufnehmen und halten konnten. Manchen der medialen vergeistigten Menschen war es jedoch möglich, mich, den universellen Liebegeist, in sich zu hören. Doch ihr menschliches Bewusstsein war mit ihre führenden weltlich-religiösen Speicherungen noch sehr geprägt, weshalb ich durch sie den geistig aufgeschlossenen Menschen in kleinen geheimen Kreisen kaum den wahren Grund der schlimmen Zustände in dieser Welt umfassend erklären und verständlich machen konnte. Sie fragten mich immer wieder in ihrer Verzweiflung, wenn sie oder ihre Familienangehörigen Schlimmes erlitten haben warum die Menschen in dieser Welt immer wieder so ein großes Herzensleid erleben müssen, und ich ihnen nicht beistehe. Erst jetzt, in eurer irdischen Zeit, kann ich mich etwas ausführlicher über die Geschehnisse in dieser Welt offenbaren, weil ein religiös freier Künder, der über mehrere Jahrzehnte mein himmlisches Liebewort empfängt, so weit gereift ist dass ich den geistig offenen Herzensmenschen nun tröpfchenweise in verschiedenen Botschaftsthemen einige Fragen beantworten und tiefgründiger über das himmlische und außerhimmlische Leben berichten kann. Doch das waren aus meiner himmlischen Sicht bisher nur wenige himmlische Tröpfchen aus dem unermesslichen Wissensvolumen meines Herzens in der Urzentralsonne, woraus ich euch geistig offenen Menschen herzlich gerne mehr mitgeteilt hätte, jedoch nicht konnte. Wahrlich. Es haben sich viele selbstlose und mutige himmlische Wesen mit einem hohen himmlischen Evolutionsstand freiwillig bereit erklärt, in der irdischen Endzeit in dieser finsteren Welt zu inkarnieren. Sie wurden von mir auf ihre sehr schwierige und gefährliche Künderaufgabe vorbereitet. Doch die meisten haben sich in den Fangnetzen der Weltreligionen verfangen und sich an deren Lehre gebunden. Deshalb konnte ich durch sie wenn sie so weit kamen mein Liebewort aufzunehmen, den geistig offenen Menschen nicht vom unpersönlichen, freien himmlischen Leben der Wesen in Gleichheit und ohne geistige Führer berichten. Erst vor über einem Jahrzehnt irdischer Zeit war es mir möglich, dem Künder etwas darüber zu schildern. Doch dies hat beim Künder viele Erdenjahre der geistigen Reifezeit gedauert bis er nach unzähligen ausführlichen Erklärungen meines Liebegeistes endlich die kosmische Logik und die geistigen Zusammenhänge in grobem Umriss verstanden hat, wobei seine seelische Reinigung und Durchlichtung wesentlich dazu beigetragen hat. Er hat mit großem Bedauern erkannt, dass auch er religiös irregeführt wurde und geistig viel umdenken musste, um das reale himmlische Leben noch umfassender verstehen zu können, auf dass ich es den geistig suchenden Menschen auch durch ihn anbieten kann. Bei seiner Vorbereitung auf die himmlische Künderaufgabe war ihm seine jahrelange heile Aufgabe sehr nützlich. Er erfüllte sie selbstlos, ohne dafür etwas zu verlangen, mit großer innerer Freude und Dankbarkeit. Bei seiner freiwilligen Heilertätigkeit reiste er mit christlich orientierten Menschen in viele Städte seines Landes und auch in mehrere europäische Länder und legte vielen Heilungssuchenden die Hände auf. Bei seiner himmlischen Heilsplanaufgabe als Kanal meiner Liebe Energien flossen über seinen hochschwingenden Seelenlebenskern große Mengen meiner himmlisch-göttlichen Energien zweipoliger Art aus der Urzentralsonne nicht nur zu den Heilungssuchenden, sondern auch zu allem irdischen Leben und in die Atmosphäre. Das hat mir in ihm und auch den himmlischen Wesen, die ihm schützend beigestanden und ihn begleitet haben, große Freude bereitet. Durch seine mehrmaligen intensiven Herzensgebete und Zwiesprache mit mir am Tage pulsierten im Seelenlebenskern die zwei Urteilchen Yin und Yang bzw. positiv und negativ immer mehr und zogen magnetisch große Energiemengen aus der himmlischen Urzentralsonne an, die dann durch ihn flossen und von den himmlischen Wesen gesammelt und in dieser Welt verteilt wurden. Durch den ständig stark aktivierten Seelenlebenskern wurden seine Seelenpartikel und menschlichen Zellen mit großen Mengen an Energien aufgeladen und als Vorrat in seinen Energiebasen gespeichert. Durch die ständig nachfließenden Energien in sein menschliches Bewusstsein und durch die intensive tägliche Gedanken-, Sprach- und Handlungskontrolle konnte er schnell seine noch vorhandenen unschönen Gegensätzlichkeiten erkennen und mit meinen tiefgründigen Erklärungen, die ich ihm auch über himmlische Sendboten bzw. Schutzwesen mitteilend weiterreichte, an seiner Wesensveredelung arbeiten und dadurch eine hohe Durchlichtung seiner Seele erreichen. Er erlebte wie auch andere Menschen auf dem inneren Weg der Läuterung öfter geistige Rückfälle bzw. fiel wieder in seine alten Fehler und Schwächen zurück. Doch er stand immer wieder mit neuem Mut auf und bereinigte seine unschöne Eigenheit nach und nach die er mir so lange aus innerer Überzeugung ohne Selbstzwang übergab, bis er von dieser endlich für immer frei wurde. Durch seine jahrelange Heilertätigkeit, wo er am Tage manchmal über mehrere Stunden vielen Heilungssuchenden die Hände auflegte, kam er durch die intensiven Herzensgebete eines Abends, kurz vor dem Zubettgehen, in eine solch hohe seelisch-menschliche Schwingung, dass er mich das erste Mal nur kurz mit ein paar Sätzen in sich hören konnte, und das war für ihn eine große Freude, die ihm seine jubilierende Seele übertragen hatte. Doch er ahnte damals vor fast vier Jahrzehnten noch nicht, welche Erschwernisse und welches Herzensleid ihm im Leben über nahestehende, liebgewonnene Menschen begegnen würden. Die erdgebundenen aglistigen Seelen wurden auf ihn aufmerksam. Weil sich durch ihn meine Liebekraft ständig mehr verströmte und sich dadurch seine Lichtaura zunehmend vergrößerte, deshalb war er für die dunklen Seelen nicht mehr zu übersehen. Als mein Liebewort in sein menschliches Bewusstsein durchkam bzw. er die von den Fallwesen in die Gene einprogrammierte Barriere überwand begannen die heimtückischen Seelen ihn über nahestehende und liebgewonnene Menschen massiv anzugreifen und ihm mit aggressiven Vorwürfen und Beschimpfungen das Leben schwer zu machen, um ihn geistig zu zermürben und zu Fall zu bringen, damit er mein Liebewort, das er früher noch mit der Hand niederschrieb, für immer aufgeben sollte. Diese Geschehnisse setzten ihm sehr zu bzw. er war darüber sehr traurig, weil er von den Menschen so ein unschönes Benehmen und solche unerträglichen Reaktionen nicht erwartet hätte. Doch die traurigen Phasen überwand er ziemlich schnell, weil ich ihn in seinem Inneren mit sanften Impulsen über seine Seele wieder tröstend aufrichtete. Wie ihr aus meiner Schilderung erkennen konntet? Erlebt jeder wahre himmlische Künder in dieser Welt der verschlagenen Fallwesen große Erschwernisse und ein unerträgliches menschlich-seelisches Herzensleid, meistens über nahestehende, liebgewonnene Menschen. Doch dies erlebt er nur so lange, bis er endlich begriffen hat, dass er für sich selbst schützende Vorkehrungen treffen sollte und Maßnahmen einleitet um diesen aggressiven Menschen mit schlimmen Eigenheiten äußerlich aus dem Wege zu gehen bzw. sich von ihnen dauerhaft zu trennen, wenn er kein neues Herzensleid mehr erleben möchte. Wahrlich, durch die ständigen Beschimpfungen und Erniedrigungen verständnisloser unbarmherziger Menschen sind die meisten inkarnierten Heilsplanwesen mit meinem Liebewort aus dem himmlischen Herzen gescheitert. Viele von ihnen konnten die dauernden geistig zermürbenden Angriffe der Dunkelheit über niedrig schwingende, nahestehende dominante Partner oder Familienangehörige nicht mehr ertragen, die sie auch vor anderen Menschen mit herabwürdigenden Worten bloßstellten bzw. lächerlich machten, weil sie mit ihrer Aufnahme meines Liebewortes und dem geistigen Inhalt nicht einverstanden waren, da er von ihrer religiösen Lehre abwich. Deshalb wurden die inneren Menschen oft beschimpft und als falsche Propheten hingestellt und das Leben wurde ihnen unerträglich gemacht. Aus Furcht davor und deren erneuten Angriffen, die die medialen Menschen in der seelisch-menschlichen Schwingung sehr heruntergezogen haben, hörten sie auf, mein himmlisches Liebewort zu empfangen. Sie getrauten sich nicht, sich deshalb von ihren Familienangehörigen mit schlimmen Eigenheiten zu lösen weil sie mit ihnen eine gute Lebensexistenz aufgebaut hatten, die sie nicht verlieren wollten. Aufgrund dessen blieben sie bis zu ihrem Lebensende an die mit ihnen lebenden niedrig schwingenden Menschen gebunden, obwohl sie im seelisch-menschlichen Bewusstsein nicht zu ihnen passten. Solche unerträglichen Lebensphasen mit den Familienangehörigen erlebte der Künder auch oftmals. Doch er war mutig und überstand nur deshalb diese schlimmen Phasen des Herzensleids überwiegend unbeschadet, weil er sich von den Familienangehörigen, die ihn wegen seiner edleren geistigen Einstellung und Lebensweise oftmals massiv angegriffen haben, rechtzeitig trennte. Doch darüber vergoß er viele Tränen, weil er im Leben nicht nur seine liebgewonnenen Familienangehörigen wegen meines Liebewortes verlor. Sondern auch hab und gut zurücklassen und sich mühsam eine neue Lebensexistenz aufbauen musste. Er trennte sich nach einiger Zeit auch von geistigen Freunden, die nicht bereit waren trotz mehrerer Selbsterkenntnishinweise meines Liebegeistes und des Künders, sich ihre unschönen Eigenheiten einzugestehen und zu überwinden. Sie haben es nicht begriffen, dass ein himmlischer Künder mit einer hochschwingenden Seele feinfühlige und sanftmütige Menschen neben sich benötigt die ihn in seiner hochsensiblen Lebensart auch im menschlichen Bewusstsein gut verstehen können und sich ihm gegenüber entsprechend herzlich mitfühlend und auch friedvoll verhalten. Wahrlich, nur aufgrund seiner konsequenten Verhaltensweise zum Selbstschutz, den störenden Einflüssen und Behinderungen menschlicher Willkür aus dem Weg zu gehen, war es ihm möglich, meinem himmlischen Liebewort treu zu bleiben. Doch diesen mutigen äußeren Schritt, sich von Hab und Gut und ihren Familienangehörigen wegen meines Liebewortes zu lösen, haben die meisten inkarnierten Heilsplanwesen mit der Künderaufgabe nicht riskiert. Das war nicht nur für die vom himmlischen Sein ausgegangenen Lichtwesen ein sehr trauriges Geschehen, die im Gepäck ihres Wesens zur Inkarnation eine Heilsplanaufgabe mitgebracht hatten, sondern auch für mich und viele himmlische Lichtwesen die ihrem Planetengeschwister helfend als Schutz- und Kontrollwesen beistehen wollten. Könnt ihr euch das geistig vorstellen? Um einen himmlischen Künder in seiner Lebensweise geistig verstehen zu können, sollte ein Mensch, der ständig auf mich, den himmlischen Liebegeist ausgerichtet lebt, eine größere geistige Wegstrecke der Wesensveredelung hinter sich gebracht haben. Dann erfüllt er von innen das herzliche Verständnis für seine ruhige, mehr zurückgezogene Lebensart, die nur notwendige Lebensansprüche enthält. Durch meine in ihm enorm fließenden Lieberströme aus seinem stark rotierenden Seelenlebenskern ist er sehr, sehr sensibel und zartfühlend, deshalb erträgt er keine lauten und groben Sprachtöne und nimmt die schnell sprechende Weise eines Menschen ungern über seinen Gehörsinn auf, weil sein seelisch-menschliches Bewusstsein auf meine langsame Offenbarungssprache ausgerichtet ist. Dadurch spürt er Spannungen in sich weil sein Bewusstsein die schnelle Sprache nicht richtig zu verarbeiten nachkommt, um den Sinn der vielen Worte richtig verstehen zu können. Darum bitte ich euch Menschen, die ihr einem Künder nahesteht, darauf zu achten, ihm gegenüber euch möglichst zart und langsam sprechend zu verhalten. Davon profitiert auch eure Seele, weil ihr ihrer himmlischen Mitteilungsart immer näher kommt und dadurch werdet ihr selbst sensibler für die eigene zarte und langsame Sprachweise. Ein himmlischer Künder erträgt nicht nur kaum Menschen mit einer lauten und schnellen Sprechart, sondern auch nicht die disharmonischen, niedrig schwingenden Töne ausgeräten menschlicher Erfindung, vor allem dann, wenn er stundenlang mein himmlisches Lichtwort aufgenommen hat. Sein zartfühlendes seelisch-menschliches Bewusstsein ähnelt sehr dem Lichtbewusstsein himmlischer Wesen, eigentlich eurem inneren einverleibten Wesen, wenn es in das himmlische Sein zurückgekehrt ist. Das sollte euch himmlischen Rückkehrern zu denken geben. Deshalb bitte ich die Menschen, die himmlischen Kündern sehr nahe stehen, ihnen gegenüber mehr Verständnis entgegenzubringen und auch ihre freie Absicht zu respektieren, sich ihr inneres Sehnen zu erfüllen, an einem oder zwei Tage nur für sich ganz allein zu verbringen. Das ist für sie so wichtig weil sie sich an den Tagen in der Stille und dem eventuellen Aufenthalt in der Natur von der großen Anspannung der längeren Botschaftsaufnahme lösen können. Dann ist es ihnen auch möglich, ihren um viele Stunden verschobenen erholsamen Nachtschlaf, bedingt durch die lange Botschaftsaufnahme bis tief in die Nacht, am nächsten Tag nachzuholen. Das ist notwendig für die Entkrampfung ihres menschlichen Nervensystems und gute Versorgung ihrer Zellen mit frischen Energien und für ihre gute Arbeitsabwicklung im physischen Körper, damit der Mensch am nächsten Tag seine Aufgaben und Erledigungen ohne Müdigkeitsphasen zügig vornehmen kann. Die Botschaftsaufnahme zu später Stunde geschieht von manchem Künder nur deshalb, weil er nach Erfüllung seiner Tageserledigungen noch die Energie und das große Sehnen hat, mich, den himmlischen Liebegeist, in seinem Inneren zu vernehmen. Doch dies geschieht von ihm nur dann, wenn er die innere und äußere Ruhe dafür hat und durch seine oftmalige Verbindung mit mir sicher ist, dass er eine hohe seelisch-menschliche Schwingung aufweist, um mein Liebewort gut hörbar in sich aufzunehmen. Könnt ihr nun einen himmlischen Künder besser verstehen? Wahrlich, wegen vieler geistiger und menschlicher Hindernisse in dieser Täuschungswelt, die von gegensätzlichen zerstörerischen erdgebundenen Wesen beherrscht wird, gelang es bisher keinem himmlischen Heilsplanwesen, das sich für die Künderaufgabe freiwillig inkarniert hatte, geistig so weit zu reifen und in die Richtung der himmlischen Regeln reiner Wesen umzudenken und sie weitgehend zu erfassen, wie es dem Künder in eurer Gegenwart glückte. Dies lag vorwiegend daran, dass sie durch nachgelebte irreale religiöse Lehren fehlgeleitet wurden und auch massive Erschwernisse und großes Herzensleid durch nahestehende Menschen erlebten, wie ihr von mir in dieser und schon öfter ausführlich in anderen Liebetröpfchenbotschaften erfahren habt. Um euch herzensoffenen Menschen eine größere Anzahl von geistigen Aufklärungen und Berichtigungen von falschen religiösen Aussagen anzubieten und vor allem eure offenen Fragen beantworten zu können, bräuchte ich aber eine Vielzahl von Kündern mit der geistigen Reife bzw. seelisch-menschlichen Entwicklung des Künders, doch leider stehen sie mir für diese sehr schwierige Künderaufgabe in der irdischen Gegenwart nicht zur Verfügung. Das ist für die geistig suchenden Menschen, aber auch für manche himmlischen Heimkehrer, die ehrlichen Herzens eine Wesensveredelung anstreben, sehr, sehr schade weil sie durch ein größeres Angebot eines tiefgründigen geistigen Wissens aus der himmlisch-göttlichen Quelle viel schneller ein geistig höheres Bewusstsein erlangen könnten und auf ihrem inneren Weg viel zügiger vorankommen würden. Der Künder hat nun ein höheres physisches Alter erreicht, das körperlich erfordert, dass er seine Tageserledigungen und selbstgestellten Aufgaben reduzieren sollte, um nun gemütlicher ohne Zeitdruck leben zu können. Er war sein ganzes Erdenleben gewohnt, von früh bis spät in die Nacht sehr viele Arbeiten zu erledigen und noch hinzu mein himmlisches Lichtwort aufzunehmen und niederzuschreiben. In ihm fließen meine Liebeenergien reichlich, deshalb fühlt er sich geistig rege, doch er sollte seine Lebensenergien am Tage gut einteilen und mit allen Betätigungen etwas kürzer treten. Das hat er bisher wegen vieler Botschaftsaufnahmen nicht getan weil er von seiner Seele sehr deutlich fühlte, dass sie zu ihrer bereits erfüllten himmlischen Heileaufgabe auch ihre Künderaufgabe weitgehend auf Erden erfüllen möchte. Diese hat sie aus meiner himmlischen Sicht auch bestmöglich erfüllt. Doch es ist möglich, dass sich der Künder mit der Botschaftsaufnahme aus meiner himmlisch-göttlichen Quelle nun etwas zurückhält. Das ist ihm von meinem Liebegeist immer frei überlassen, weil ich jedem kosmischen Wesen selbstbestimmend freistelle wie und wann es seine selbstgestellten Aufgaben durchführt. Diese freie Lebensweise ist gemeinsam von allen himmlischen Wesen fest in den himmlischen Regeln verankert worden, die ich für sie herzlich gerne verwalte. Es ist für einen Künder aber auch wichtig, dass er sich die Zeit nimmt, mit seinem Partner oder Partnerin, Familienangehörigen und auch Freunden Gespräche zu führen und mit ihnen gemeinsam zur inneren Freude etwas Schönes erlebt. Bitte bedenkt auch! dass ihr in einer himmlisch gegensätzlichen Welt mit lauten und disharmonischen Schwingungen lebt und deren Wahrnehmung für einen sensiblen Künder ein Abfall seiner seelisch-menschlichen Schwingung bedeutet. Auch ein himmlischer Künder hat auch das herzliche Bedürfnis mit nahestehenden oder fremden Menschen über verschiedene Themen zu sprechen, doch leider führen ihn manche längere Gespräche völlig nach außen und er weist danach nicht mehr die hohe seelisch-menschliche Schwingung auf, um mich in seinem Inneren hören zu können. Bis er wieder so hoch schwingt, dass er mich im Inneren wieder vernehmen kann, vergehen manchmal mehrere Tage, weil im seelisch-menschlichen Bewusstsein die gespeicherten Wissensinhalte des Gesprächs länger nachschwingen, da sie sinngemäß genau erfasst und in einem Speicher entsprechend der Schwingung und Zuordnung eines Lebensbereiches einsortiert werden. Dieser nach außen führende Lebensumstand eines Gesprächs bzw. sich jemandem mitzuteilen, ist für jeden Menschen zur Verständigung eine Notwendigkeit, auch für einen himmlischen Künder, dem er sich nicht entziehen sollte, denn sonst würde er durch seine Zurückhaltung vom Gemeinschaftsleben wie ein Eremit leben und das würde aus der Sicht himmlischer Lebensregeln bedeuten, dass er sich mit seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein außerhalb meines himmlischen Liebestromes befindet und mich nicht mehr in sich hören könnte. Könnt ihr diese himmlische Gesetzmäßigkeit geistig schon erfassen? Doch versteht es bitte geistig weitsichtig, ein Künder sollte schon, wenn er von mir eine Botschaft aufnehmen möchte, sich mehrere Tage geistig darauf vorbereiten, damit er beständig eine hohe seelisch-menschliche Schwingung aufweist. Bei Gesprächen sollte er sich kurz fassen bzw. nur das Wesentliche und Notwendige aussprechen. Die äußere Stille verhilft ihm dazu sich gedanklich von den Tagesgeschehnissen zu befreien und in eine harmonische und höhere Schwingung zurückzufinden. Dies sollte er auch bei der anschließenden Botschaftskorrektur bzw. Überprüfung des Botschaftssinns auf mögliche Hör- oder Schreibfehler beachten. Kurz vor der Botschaftsaufnahme sollte er es so halten, dass er sich in einen Raum begibt, wo er allein und ungestört länger mein himmlisches Lichtwort empfangen kann. Mein Rat gilt auch für die korrigierenden Menschen meiner Botschaftsübermittlung über den Künder, denn es ist für sie sehr wichtig, dass sie im Schutzkokon meines Liebegeistes die Botschaftskorrektur durchführen, um darin den Aussagesinn von innen richtig zu erfassen, um dann die Sätze, wenn es erforderlich ist, grammatisch richtig zu stellen. Trefft bitte vor der Durchführung eurer himmlischen Aufgabe Vorkehrungen, dass euch keine störenden Einflüsse von außen, wie zum Beispiel Telefonanrufe oder die mit euch zusammenlebenden Menschen unterbrechen. Sollte dies einmal geschehen, dann bitte ich euch, eure himmlische Aufgabe ruhen zu lassen, weil dann die Gefahr besteht, dass ihr euch nicht mehr gut konzentrieren könnt und euch nicht mehr in meinem Liebestrom bzw. Schutzkokon befindet und vor den Beeinflussungen jenseitiger erdgebundener Seelen nicht mehr sicher seid. Ich mache euch auch darauf aufmerksam, dass schon einige Blicke auf die negativen Überschriften in eurer Tageszeitschrift oder auf die daneben abgedruckten Bilder euch in eine niedrige Schwingung herunterziehen können. Dies kann deshalb geschehen, weil die Überschriften und Bilder im Ober- und Unterbewusstsein sofort eine Denkreaktion auslösen und über Stunden darin nachschwingen. Dann bestünde die Gefahr, wenn der Künder kurz danach die Botschaftsaufnahme fortsetzen würde, dass er mein Liebewort in sich nicht mehr hören oder lange halten kann. Auch die Menschen, die die Botschaftskorrektur durchführen, bitte ich, sich an den Tagen ihrer himmlischen Aufgabe mit dem Lesen oder Hören der Tagesgeschehnisse zurückzuhalten. Noch eine Empfehlung meines universellen Liebegeistes an die Korrigierer der Botschaften sowie an die herzensoffenen Leser der Liebetröpfchen, aber auch an die Hörer, die sich gerne die vertonten Videoaufzeichnungen der Liebetröpfchen in eurem weltweiten Kommunikationsnetz Internet anhören. Die Korrigierer einer Botschaft meines Liebegeistes könnten den darin enthaltenen geistigen Aussagesinn besser bzw. noch tiefgründiger bei der Durchführung ihrer freiwilligen himmlischen Heilsplanaufgabe erfassen, wenn sie die Botschaft einen oder zwei Tage vor ihrer Korrektur zuerst durchlesen würden. Der Grund dafür liegt darin, dass in der nächtlichen Schlafphase des Menschen die gespeicherten Botschaftsdaten vom Ober- und Unterbewusstsein sowie auch von der inneren Seele verarbeitet und nach ihrem enthaltenen Sinn und ihrer Schwingung einsortiert werden. Dieser nächtliche Verarbeitungsvorgang im seelisch-menschlichen Bewusstsein bewirkt, dass schon am nächsten Tag. Wenn die korrigierenden Menschen beginnen die Botschaft Satz für Satz nochmals langsam durchzulesen, um die Richtigkeit des Aussagesinns zu überprüfen und eventuell eine erforderliche Satzumstellung vorzunehmen und grammatische Fehler in der Botschaft auszubessern, gleich merken, dass ihnen es viel leichter fällt, sich in die Aussage eines Satzes hineinzudenken und bildlich vorzustellen. Durch die nächtliche Verarbeitungsphase der Botschaftsdaten fand eine kleine seelische und menschliche Bewusstseinserweiterung statt, wodurch dem Oberbewusstsein durch ergänzende Informationen aus der Seele und dem Unterbewusstsein manch eine Aussage meines Liebegeistes nun verständlicher wurde, was am Vortag noch nicht der Fall war. Durch die Erfassungserweiterung des seelisch-menschlichen Bewusstseins wird eine mögliche Gefahr verhindert dass manch eine Aussage vom Korrigierenden missverstanden wird und dadurch unzutreffende Wörter eingesetzt werden, die meinen Offenbarungssinn über den Künder verfälschen könnte. Wenn bei einer geistig weit entwickelten Seele in der nächtlichen Schlafphase die Botschaftsdatenverarbeitung und Einsortierung der Speicherungen in die Partikelhüllen geschieht, in denen nur Daten vom außerhimmlischen Leben enthalten sind, stehen ihr himmlische Schutzwesen bei. Dadurch ist es ihr möglich meine Botschaftsaussagen, die sie in Bildern zu schauen bekommt, umfassend zu verstehen. Über seine Seele erhält der korrigierende Mensch bei seiner Aufgabe ein größeres inneres Sicherheitsgefühl, den Botschaftssinn richtig und tiefgründig erfasst zu haben. Ähnlich geschieht es im seelisch-menschlichen Bewusstsein bei den Lesern der Liebetröpfchen. Wenn sie diese nach ein paar Wochen oder einem irdischen Jahr wieder lesen, dann staunen sie über sich selbst und freuen sich darüber dass ihnen die Aussagen meines Liebegeistes in der Botschaft nun völlig verständlich und geistig gut erfassbar sind, welche sie vormals noch ablehnten. Die Erfassung neuer bzw. unbekannter geistiger Informationen ist dem seelisch-menschlichen Bewusstsein nur dann möglich, wenn der Mensch herzlich daran interessiert ist, diese einmal umfassend verstehen zu wollen und die benötigte Geduld aufbringt, diesen geistig erweiterten Zustand seines Bewusstseins abwarten zu können. Wie ihr daraus erseht, kann euch jeder Tag dazu verhelfen eine kleine geistige Erweiterung zu erhalten, vorausgesetzt, ihr lest oder hört ein tiefgründiges Wissen aus meiner himmlisch-göttlichen Quelle, das eure innere Seele herzlich bejaht. Auch die geistigen Heiler möchte ich in dieser Botschaft mit meinem Rat erreichen, die sich als Kanal für meine zweipoligen Liebekräfte über ihren Seelenlebenskern herzlich gerne zur Verfügung stellen. Sie können nur dann meine Liebekräfte empfangen und den Heilungssuchenden über ihre Hände weitergeben, wenn sie sich nicht mit weltlichen Tagesgeschehnissen beschäftigen bzw. im Ober- und Unterbewusstsein davon frei sind. Ich mache Sie darauf aufmerksam, sollten Sie für Ihre Heilertätigkeit von den Heilungssuchenden Geld verlangen oder Almosen erwarten dann empfangen sie aus ihrem Seelenlebenskern nicht meine Liebekräfte, weil sich meine Liebeenergie ohne Unterbrechung immer selbstlos verschenkt, ohne dafür von den Wesen etwas als Gegenleistung zu verlangen oder zu erwarten. Das ist in unseren himmlischen Lebensregeln enthalten und sollte euch Korrigierern oder medialen Menschen sowie den Übersetzern etwas zu denken geben. Diese Hinweise habe ich euch nur deshalb in dieser Botschaft offenbart, weil die medialen Menschen Künder und Heiler sowie die korrigierenden Menschen meiner Durchgaben bisher gefährdet waren, bei ihrer himmlischen Aufgabe von hinterlistigen, erdgebundenen Seelen sehr beeinflusst zu werden, da sie zu wenig darauf achteten, gesetzmäßige Vorkehrungen zum eigenen geistigen Schutz zu treffen. Es ist für mich und die himmlischen Wesen in dieser gegensätzlichen Welt sehr schwierig, euch geistig orientierte Menschen zu schützen, weil die meisten aus geistiger Unwissenheit von falschen unsichtbaren Voraussetzungen ausgehen. Sie fühlen sich in meinem Schutz sicher, obwohl sie tatsächlich vorübergehend für die Angriffe der verschlagenen Seelen weltlicher und religiöser Ausrichtung offen sind, weil sie durch ihr falsches Verhalten eine dunkle, gegensätzlich schwingende Aura aufweisen, die dann für die Seelen leicht zugänglich ist. Wie ihr geistig ausgerichteten Menschen aus meiner Schilderung erkennen könnt, ist es nicht einfach, in dieser gegensätzlichen Welt aufgrund von ständig störenden äußeren Einflüssen als himmlischer Künder, Heiler, Korrigierer oder Übersetzer meiner himmlischen Botschaften, im himmlisch-göttlichen Heilsplan mitzuwirken bzw. diese Aufgaben richtig zu erfüllen. Viele innere Menschen betrachten mit Sorge die derzeitige große Völkerwanderung aus fernen Ländern in die Richtung europäischer Staaten. Es handelt sich überwiegend um Flüchtlinge aus Kriegsgebieten oder Menschen, die aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt wurden und unter Lebensgefahr mit großen Strapazen in die europäischen Länder gekommen sind, um dort Schutz und eine Unterkunft zu suchen. Viele geistig orientierte Menschen ahnen von innen, dass dies ein lange geplanter Schachzug der dunklen jenseitigen Wesen unter Mitwirkung der Weltherrscher aus dem Hintergrund sein muss, um etwas Bestimmtes für sich zu erreichen. Die Gründe der Flüchtlingsinvasion in europäische Länder werde ich euch in dieser Botschaft noch später erklären. Wahrlich, die Menschheit steht mit ihrer Weltausrichtung kurz vor dem geistigen Abgrund. Viele Menschen werden von böswilligen, zerstörerischen erdgebundenen Seelen massiv beeinflusst, die nicht aufhören wollen, die Menschen mit abartigen Filmen und Informationen geistig zu betäuben, damit sie sich menschlich und seelisch massiv mit dunklen Schleiern überdecken und nach deren Erdenleben die Seelen dann in ihre jenseitigen finsteren Welten mitnehmen können. Diese verschlagenen jenseitigen Seelen bieten den Menschen heute ständig neue technische Möglichkeiten an, mit denen sie unzählige Informationen und Darbietungen, in ihre finstere Weltrichtung gepolt abrufen können, die ihnen angeblich sehr nützlich für ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Leben wären. Doch diese vielen Ablenkungen entfernen sie tatsächlich von ihrem ursprünglich gelebten harmonischen, ruhigen, edlen und friedlichen himmlischen Leben ihres inneren Wesens, Seele, so sehr, dass sie nicht mehr erfühlen und erkennen, welche himmlisch ferne Lebensweise sie tatsächlich führen. Ihr seelisch-menschliches Bewusstsein nimmt täglich in immer schnellerer Folge geistig unwesentliche und unreale Informationen aus dieser himmlisch fernen Welt auf, die sie zunehmend blenden, damit sie ein geistig unwürdiges Leben führen, das eigentlich ihre Seele vor dem Erdenleben nicht beabsichtigt hatte. Ihr früheres seelisches Vorhaben, in dieser Welt ein harmonisches, friedvolles und ruhiges Erdenleben ohne Arbeits- und Familienstress zu führen, er fühlt sich bei den meisten religiös gebundenen Seelen nicht, die vor der Inkarnation wirklich davon überzeugt waren, ihnen gelänge es, ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen und dazu, sich geistig viel schneller im Erdenkleid weiterzuentwickeln als in den jenseitigen Bereichen. Wahrlich, für die meisten religiös gebundenen Menschen und ihre Seelen ist das irdische Leben ein großer Trugschluss mit Anhäufung von negativen Speicherungen die sie noch mehr vom himmlischen Leben entfernen. Nun sind solche religiös fehlgeleiteten Seelen im Jenseits sehr enttäuscht. Sie hatten nicht erwartet, dass ihrem Menschen so viele Erschwernisse und Leid im Leben begegnen werden. Auf einem Religionsplaneten angekommen, beklagen sie sich bei den Geistlichen und wollen von ihnen wissen, wieso ihr irdisches Leben so schlecht verlief. Und sie erhalten von ihnen immer die gleiche Antwort die diese aus ihrer religiösen Lehre in sich gespeichert haben, dass nämlich ihre frühere schlechte Aussaat daran schuld wäre oder mein göttlicher Wille dies für sie so vorgesehen hätte, durch Leid geistig zu reifen. Solche stark religiös geprägten Seelen, die viele irreführende Aussagen der Geistlichen gespeichert haben, sind in den jenseitigen Bereichen für meinen Liebegeist nicht mehr erreichbar, deshalb kann ich ihnen dort nicht helfen, eine Falschaussage der Geistlichen zu berichtigen. Wahrlich. Über die unerwarteten Lebensumstände in dieser Welt und auch über die weltlich ausgerichtete, geistig nutzlose Lebensart ihres Menschen, sind viele religiös gebundenen Seelen sehr traurig und unglücklich, und das wirkt sich verheerend auf die Psyche des Menschen aus. Er ahnt nicht, dass seine Seele seine tägliche geistig unnütze, ungesetzmäßige Lebensweise, die in ihrem Bewusstsein zur Speicherung eingeht, schon länger ablehnt und deshalb plant sie vorzeitig aus dem menschlichen Leben zu scheiden. Ihr großes Sehnen ist es, wieder in die jenseitigen höher schwingenden Fallwelten zurückzukehren, wo sie vor der Inkarnation mit anderen Planetenwesen ein überwiegend harmonisches und friedvolles Leben geführt hatte. In solch einer Seele waren noch verschiedene Speicherungen aus früheren Leben, wo sie im menschlichen Körper einige glückliche Momente erlebte und aus diesem Grund zog es sie wieder in diese Welt zur Inkarnation doch meistens erlebt sie nicht das, was sie sich sehr gewünscht hatte. Viele inkarnierte Seelen mit religiöser Bindung sind sehr unzufrieden mit dem Leben ihres völlig nach außen gekehrten Menschen. Aus ihrer geistig höheren Sicht ist das berechtigt, weil er täglich nicht nur abartige Filme, sondern auch alle neuen Mediennachrichten in Bild und Ton gespannt und neugierig verfolgt. Die Berichterstatter verschiedener Sender wissen genau. Welche Nachrichten die meisten Menschen sehr interessieren und neugierig verfolgen, deshalb berichten sie in dieser chaotischen Erdenzeit täglich zuerst von den schlimmsten Weltereignissen und umfassend und ausführlich von den neuesten schauderhaften Attentaten geistig umnachteter, gewaltbereiter Menschen. Es sind geistig umnachtete, politisch oder religiös irregeführte Menschen, die in ihrem hasserfüllten erfüllten Wahn von einem irdischen Moment zum anderen das Leben vieler Menschen und ihr eigenes ohne jegliche Herzensrührung, auslöschen können. Es gibt geistig orientierte Menschen, in denen sich zwar eine höher entwickelte Seele inkarniert hat, die jedoch stundenlang ausführliche Berichte von entsetzlichen Attentaten im Fernsehen, Rundfunk und auch noch über das weltweite Kommunikationsnetz Internet gespannt verfolgen. Am nächsten Morgen lesen Sie auch in der Tageszeitschrift von den negativen Ereignissen des Vortages worin über die möglichen Hintergründe berichtet wird. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Seele eines solchen Menschen nachts im Tiefschlaf darüber verzweifelt ist und bittere Tränen weint. Die zur Speicherung aufgenommenen sehr niedrig schwingenden Informationen der Medien schaut die Seele in ihrem Bewusstsein wie einen zurückspulenden Film mit Bild- und Tonwiedergabe und legt diese Nachschwingung und Lebensbereich zuordnend in die ungesetzmäßigen Seelenpartikelhöhlen ab. Diese Speicherungen ziehen eine geistig höher entwickelte Seele immer tiefer in der Schwingung herunter und dagegen wehrt sie sich.